Hi, ich bin's wieder, Michael Bartsch von Gartenmöbel Bartsch in Helmstadt, die beim riesigen Gartenstuhl und ich wollte nur mal die Basismaterialien für äh, Gartenmöbel, Outdoormöbel möbel nochmal ansprechen, äh, gerade was den Gestellbereich betrifft, da gibt es im Prinzip das Thema Stahl, Eisenmöbel, das ist mittlerweile leider kein, Verkaufs-, heißt leider kein Verkaufsthema mehr, das gibt es noch bei Streckmetallstühlen und bei sehr, sehr preiswerten, ich sage jetzt mal Baumarktsachen, Nachteil wissen mal alle, auch wenn es beschichtet ist, es fängt an zu rosten. Das will auf der Terrasse keiner haben. Deswegen ist das große Thema Aluminium und Edelstahl. Aluminium, preislich sehr, sehr interessant, stabil, immer wieder verwendbar. Wird beschichtet, pulverbeschichtet bei uns. Die Sachen, die wir verkaufen, gibt es verschiedene Farben. Wenn ein Kratzer reinkommt, kann es nicht, nicht rosten. Und äh, ist auch schön auszubessern. Sie werden nicht verhindern können, dass da Kratzer reinkommen über Wochen, Monate und Jahre. Das ist ja gar nicht schlimm. Ne? Wenn der Halt sehr tief ist, kann man ein bisschen was reinmachen, ein mit einem Lackstift oder sowas. Aber so ist es halt. Ne? Nicht dramatisch. Das zweite Material ist Edelstahl. Verkaufen wir mittlerweile über 30% Prozent der Produkte mit Edelstahl. Vorteil des Edelstahls, es ist noch einmal stabiler. Äh, es bedarf keiner Beschichtung, das heißt, es bildet eine natürliche Patina. Pflege, sehr einfach, mit dem Edelstahlpflege, wenn Sie mal irgendwie mit Fettfingern oder irgendwas, wird es einfach gereinigt. Und wenn mal ein Kratzer reinkommt, der schon schwieriger reinzumachen ist, weil das Material härter ist, wie eine Beschichtung bei Aluminium, können Sie den rauspolieren. Das ist nämlich super. Das Einzige, wo man Edelstahl aufpassen muss, ist, wenn in der Nähe Salzwasser, also am Meer, wenn Sie am Meer leben, weil wir haben in der Regel V2A, oder zum Beispiel bei Chlor. Das heißt, wenn Sie das im Poolbereich, sollte man, darf man eigentlich keinen Edelstahl verwenden. Nur mal kurze Info zu den Metallprodukten gestellt. Vielleicht mal bis demnächst. Tschüss.